Das Und heißt, zwar, sie, kriegen jetzt, sie kriegen jetzt einen Foodstack. Ihr bekommt drei Boxen, äh, sorry, eine Box Food mit dann halt drei Uses drin. Und die Broken bekommt jeder eine neue Ability. Nein! Ich habe sie auf dem Board noch nicht eingetragen. Wir wechseln trotzdem mal ganz kurz die Ansicht, wenn ihr möchtet. Und wir sprechen kurz darüber, was sie bekommen. So, das eine ist Bleiter. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Bleiter hat. Persönlich, äh, während sie ja ihre linke Hand abgestellt hat, um Planesworth zu zermürben, äh, selbst an einigen Verbesserungen an ihren Truppen gearbeitet und sie wird in Zukunft giftige Säurespucker ins Feld stellen können. Es sei denn, ihr findet irgendwo zwischendrin eine Möglichkeit, ihr äh, diese Fähigkeit wiederzunehmen. Wir werden sehen. Spucky, Spucki. Das ist hier die Nummer 4. Ähm, wie gesagt, ihr wird dann bis... So, jetzt ist es nicht die Nummer 4. Haha. <lacht> es ist die äh, die letzte, sorry, ich habe mich, hab mich vertan. <lacht> die 4 wäre dann der nächste Schritt. Wir werden sehen, ob es sofort noch kommt. Ähm, vom Breaker herself habt ihr ja persönlich nicht so viel gesehen oder gehört. Ähm, wohl aber von ihren Auswirkungen. Sie hat sich mit ihrer Wetterhexerei ähm, sehr gesteigert. Auch jetzt gerade, wo sie vielleicht über die Landschaft etwas mehr freien Lauf hat, das vorher unter der direkten Knute des Sinderkings. Und hat entsprechend Nature's Fury als Fähigkeit erworben. Und äh, wird nicht nur sie, sondern auch ihre, ihre untergebenen Hexen werden in der Lage sein, Nebel und Stürme heraufzubeschwören und Bäume und andere Pflanzen zu beleben. So, also äh, brauchen wir Fächer. Das ist wir brauchen fies, mehr Öl. aber episch. So, habt ihr die Szene im Herr der Ringe gesehen, wo die Ents Rohan angreifen? Basically das, nur fies. Naja, also komm, Ends werden das nicht sein. Hier momentan auf der Ebene gibt es ein paar Bonsais. Und die Ends, ja äh, auf der Ebene, fiese Ja, Bonsais. aber weißt Glück, du, was nachgernos mal... Spaß kommt? <lacht> Glück. Wenn wir mal wieder auf die Karte schauen, auf die Aldermark-Karte, ähm, du hast recht, es gibt auf der ganzen Strecke zwischen euch und Skydinger Keep keinen einzigen Baum. Na ja. dann, Gott sei Dank. Ist ja siehst alles du, gut. Siehst du, das sind nämlich eigentlich Pilze. Und ähm, dumm gelaufen. Sarah, schaut nee. dazu. So, davon wisst ihr natürlich noch nichts. Ich dachte, Minus wäre für euch als Spieler ganz nett, euch einmal darauf hinzuweisen. Zumindest und wisst ihr vom Wald. Zumindest ja. wisst ihr vom Wald. Dieses Wissen habt ihr, seid ihr euch entschieden, ihr eine lange Straße zu nehmen, denn durch den Tagernwald zu gehen, ist der einzige Weg, hier wieder rauszukommen. Alle anderen Pässe sind entweder von Untoten besetzt, vermutlich mittlerweile, oder so ungünstig gelegen, dass die Reise viel zu lange dauern würde. Ihr seid fast 10.000 Schritt hoch in den Bergen am Ende eures Marsches. also ähm, 3.000 Meter, ein paar mehr, ein paar weniger. Und die Stadt, die nominell Sankt Osinga heißt, äh, war früher mal ein relativ kleiner, unwichtiger Minenaußenposten, vor vielen hundert Jahren gegründet, von dem, äh, vom alten Kaiserreich noch, um hier Erz abzubauen, äh, aus relativ unergiebigen Adern geschürft wurde. Und erst vor relativ kurzer Zeit hat diese kleine Stadt einen Boom erfahren, als festgestellt wurde, dass hier ein großes und ergiebiges Vorkommen der schwarzen Erde ist, die die oritschen Alchemisten sehr zwingend und verzweifelt brauchen. Und so gibt es große Förderanlagen und Raffinerien, die vor allem darauf bedacht sind, eben diese zu verarbeiten. Man hat die neuesten technischen Gerätschaften aus Ohr herbeigeschafft, Maschinen, die mit die mit Kohle und Holz betrieben werden und äh, Löcher mit, mit mit großen Dampfbetriebenen Hämmern dann das Gestein zu brechen vermögen und äh, große große Anlagen wurden gebaut mit gewaltigen Hochöfen, die jetzt hier äh, tonnenweise Holzkohle fressen und diese in schwarzen Rußwolken in die Luft blasen. Und so sieht es aus. Ihr seht mehrere hundert Meter vor dem vor dem befestigten ähm, Eingangstor der, der Minenanlage oder des, des Minenstädtchens, äh, den letzten der Wegsteine stehen. Ein großes Ding, etwa so groß wie der, den ihr mir da hier rumschleppt und vermutlich von ähnlicher Potenz, ehemals von ähnlicher Potenz gewesen. Und euch erwartet ein Begrüßungskommando. Die Tore stehen offen und es steht eine, ein kleiner Trupp aus bestimmt 50 Mann mit, also mit Banner und allem, ähm, steht vor den Toren und stand auf euch zu warten. Und auf, der, auf, den, auf den Mauern, es sind Kleine Mauern, ähm, Holzpalisaden, wie ihr so möchtet, provisorisch gebaut, vermutlich erst nach der Befreiung der, der Stadt während der letzten Offensive der östlichen Königreiche. Ähm, stehen auch ein paar Schaulustige herum, die euch wohl beim Ankommen zusehen. Wir werden wohl erwartet. Nun, unser Ruf eilt uns voraus. Nein. Seid ihr überrascht? Nein, natürlich. No, Endlich wieder Zivilisation, aber kennt ihr die Banner? Lasst mich einmal schauen. Nun, soweit ich weiß, müssten die meisten der östlichen Königreiche hier vertreten sein. Die Minen sind ein wichtiger Ort geworden durch den Krieg. Das ist richtig. Und meine Landsleute haben natürlich, wie immer, als erstes das Geschäft erkannt. Es ist tatsächlich, denke ich, ein großes, eine, ein großer Fahnenmast oder eine große Fahnenstange, an dem man halt mehrere Wimpel aufgehängt hat. Right? Für die für, die, ähm, für Bataner und die Oriten und irgendwo unten drunter ist noch das, äh, das Symbol der, der ähm, Kirche des, des Handwerkergottes des Oriten zu sehen und so weiter und so fort. Oh, seht ihr, sie haben selbst einen von diesen äh, Blutbäumen hier. Nun ja, ich bin nicht komplett mit der Tradition vertraut, aber ich glaube, dass jeder Baum als Blutbaum gelten kann. Nun, ja, sagen wir einfach, jeder Baum kann das. Ich meinte aber das Banner des Blutbaums. Ach, jetzt verstehe ich. Ähm, wie groß sieht denn diese Siedlung aus? Also sieht das aus, als könnten wir da drin lagern, so wie in Plainsworth, oder ist es eher so, dass es so aussieht, als müssten wir vor den Toren ein Lager aufbauen? So, sie ist definitiv kleiner als Plainsworth. Ähm, es gibt mehrere, vielleicht 150 Wohngebäude insgesamt. Und der Hälfte, die Hälfte des Siedlungsrahmens ist halt eher von, von äh, Fabrikanlagen und, und Werkschuppen und hast du nicht gesehen eingenommen. Ihr müsst halt schauen, wie viele Leute wirklich da sind, ob es, ob es leerstehende Gebäude sind. Aber so von außen oder auch von dem, was du weißt, sieht es, sieht es nicht so aus, als ob ihr einfach drinnen Lager aufbauen könntet. Dafür ist das alles zu dicht beieinander gestellt. Also du meinst, die Rahmenbedingungen reichen nicht aus? Die ja, Rahmenbedingungen. Es gibt verlassene Gebäude außerhalb der Siedlung, wie ihr sehen könnt. Ähm, aus den, zwischen denen und vor allem auch aus denen man wohl teilweise dann die Befestigungsanlagen auch gebaut hat. Ja gut, also wenn wir quasi schon erwartet werden, ähm, dann würde die Löwen ihren Rappen auf diese Leute zulenken vermutlich den Rest des Führungsstabes im Schlepptau und, ähm, naja, so ein Squad an der Flanke. Und dann meint sie zu den anderen, ah, dann wollen wir einmal sehen, ob sie uns wieder die Waffen abnehmen wollen. Sie werden scheitern. Es sieht, es ist eine gemischte Delegation, die euch erwartet. Ihr seht ein paar, ein paar Soldaten oder zumindest ein paar Leute, die Uniformen tragen und auch einige Waffen. Um, ihr seht eine Hand, gute Handvoll Alchemisten dazwischen, aber auch Leute, die einfach aussehen wie, wie Arbeiter, Handwerker, ihr wisst es nicht genau. Äh, ganz vorne steht ein breit gebauter mit einem wallenden schwarzen Bart und langen schwarzen Haaren, der sich eher notdürftig schon mal zurückgebunden hat. Und äh, erwartet euch und hebt auch eine Hand zum Gruß, wenn ihr ankommt. kommt. Hey da! Es ist lange her, dass ich zuletzt Legionäre gesehen habe. Welche Nachricht aus dem Süden? Seid gegrüßt! Dann Kommt auch ein bisschen näher ran und sitzt ab. Boah. Ja, äh, gibt jetzt keinen Grund, das nicht zu tun. Also ähm, nähern wir uns dem. Und äh, die Löwin schwingt sich aus dem Sattel. Ihr seht, dass ein allgemeines Getuschel unter der Menge ausbricht, als Shreya erkannt wird. Ist das neugieriger Natur? Kann man das erkennen? Oder eher... Sie scheint es nicht unruhig zu haben, aber eher ein, hm, einer Welte ist hier. Was hat das zu bedeuten? Nun, aus dem Süden bringen wir einige Kunde, aber wollen wir das nicht in kleinerer Runde besprechen. Werter? Das verändert sofort seine Miene. Er sieht deutlich besorgt, aus. auch die Leute, die um ihn herumstehen. Ähm... Den guten Nachrichten dann. Nun teils, teils. Vielleicht also. könnt ihr uns schon einmal einen Lagerplatz weisen. Wir werden wohl eine Weile hier sein, dann können die Legionäre bereits die Zelte aufbauen und wir können uns unterhalten. Wie viele habt ihr denn? Um die 100. Hm. Ihr hört vorhin jemand flüstern, ich dachte, es seien mal 1000 gewesen. Wir können euch in der Stadt einquartieren, denke ich. Es gibt einige Leerstände. Die Löwe nickt und äh, gibt ein Handzeichen nach hinten, äh, dass die Legion folgen kann. Haltet euch an meinen Marschall hier. Er wird euch äh, sicherlich einen ständigen Lagerplatz finden. Auch einen, wo ihr diesen Stein da abstellen könnt. Er deutet auf einen, einen kleinen gewachsenen Uriten mit einem... Äh, uh, ein Klemmbrett ist nicht wirklich, es wird eine, eine Schiefertafel sein, ein Stück Kreiner, der ja Sachen aufschreiben kann. Nun er beantwortet mir eine Frage, habt ihr den Alchemisten getroffen auf der Straße? Ein Alchemisten? Nein. Das wäre uns wohl aufgefallen. Was auch besser für ihn gewesen wäre. Seine sowieso schon zerfurchte Stirn liegt sich jetzt nochmal extra entfalten. Das ist nicht gut. Ein Großalchemist persönlich ist mit der Hälfte unseres Blackshots aufgebrochen, um Nachschub vorzubringen. An die Front. Oh. Oh. Nun ja. Der ist leider nicht angekommen. Dann wird er eben hingekriegt haben. Ist er leider nicht der Erste. Nun gut. Kommt mit. Er, einige Leute rufen ihm Fragen zu oder treten an ihn heran, aber er winkt die alle ab und geht relativ energisch vor euch heraus. An seiner, seiner rechten Seite der, der Alchemist, den ihr gesehen habt, so schier so äh, brauner Lederkittel, irgendwie ähm, eine Schutzbrille um einen Arm gewickelt, solche Sachen. Das also ist der Alchemist, nicht der, nicht der, der Vorsteher. Oder? Und äh, wir kürzen es ein bisschen ab. Ihr findet euch wenig später in einem spartanisch eingerichteten Verwaltungsgebäude wieder. Es ist ein niedriger, äh, ein niedriger Bau, es gibt hier zwei Schreibstuben irgendwie, in der ihr dann notdürftig hineingequetscht werdet. Also es ist Platz, es wird auch Stühle haben, weil dass alle sitzen können, aber mit euch plus Schreier und den örtlichen Vertretern ist der Raum dann auch voll. Ist einer der Vertreter ein Archimist? Äh, ja, der Archimist ist ja, der, der Minenvorsteher, stellt sich das auch Tag vor. Äh, der Alchemist hat seinen Namen bislang nicht genannt, hat also, eigentlich gar nicht mehr gleich gesprochen. Er steht hier schon mal erstmal herum und äh, scheint die Sache zu betrachten. Also es gibt den Marschall, der mit dem Klemmbrett, das ist auch gleichzeitig ein Alchemist, oder wie? Äh, nein, das der Marschall ist der Marschall. Oh, okay. Und dann ist hier, läuft hier ein, ein anderer Orid rum, ein normaler, also normal großer, ähm, der ist Alchemist. Und dann Oktag ist der Semiateminen-Versteher. Ja, ich mhm. glaube der Alchemist wird von allen ein bisschen skeptisch beäugt. Nur von euch, stellt ihr fest. Also in, er scheint sich unter den, unter den örtlichen äh, Leuten normal zu bewegen. Das haben ja, die ich... Letzten auch. Ja, ich meine, die <lacht> haben ja auch eine wichtige Rolle. Wie, hier. wie sieht der aus, Verformungstechnik? Also, Cirion würde den schon mal ein bisschen neugieriger betrachten. Hat Ach, du Hörgen hast da ja Welt? Erfahrung. Du darfst mir einen, einen Informationssammelwurf auf ein Talent deiner Wahl machen. Ich halte Research für angemessen. Na ja, Research ist also, ganz praktisch. Vielleicht ist er ein bisschen angewidert, weil du ihn halt so intensiv anschaust. Aber oh ja, das ist der Preis, den man zahlt. Da Anlagen, Sirion... dass er nicht Anton ist, aber Sirion hat hat ja. Also ich könnte jetzt mit Anton würfeln. Aber wir haben, wir, ich hatte gedacht, wir haben erstmal nur ähm, in Commando. Ja, ja, nein, Staff du hast genau. recht. Ich habe vergessen, dass er Commander für keine Charakterbögen hat. Ihr dürft, du hast dann einfach deine drei würfel nehmen. Fünf. Ähm, nichts an ihm kommt dir seltsam vor. Er sieht ein wenig hager aus. Und er hat auch diese leichten Verfallserscheinungen, die man seitdem bleiter gebrochen wurde, an jedem oridischen Alchemisten ausmachen kann. Also seine, seine Augenwinkel sind ein bisschen eingefallen, seine, äh, seine Adern stehen und an den Stellen etwas hervor, er kriegt Geheimratsecken, wie blöde, ähm, solche Sachen. Aber jetzt nicht irgendwelche Beulen wie die anderen, die äh, der Doc in Dings gesehen hat und vielleicht beschrieben hat, wie die aussahen. Also also nein, in, auf keinen Fall. Also nicht so, weit sehen, nicht so weit du sehen kannst zumindest. Ja, dann aber sein im Plainsworth war es ja auch im Gesicht sichtbar und auf den Händen vielleicht und so weiter. Ja. Er trägt notably allerdings äh, Lederhandschuhe. Okay. Gut, ich würde jetzt nichts sagen. Ich würde bloß mustern. Ich würde das auch nicht allzu deutlich machen. Also ich bin da ja bestimmt geübt als Geheimrat, das ein bisschen versteckter zu tun als mhm. andere, die da offensichtlich hinstieren. Ich würde ihn eher unauffällig mustern. Als Geheimrat interessieren sich seine Geheimratsecken bestimmt. Wexing <lacht> wechseln, ich, scheint, allerdings, wechseln Gale scheint allerdings den Blick bemerkt zu haben und entfernt sich unauffällig aus dem Raum. Okay. Naja, äh, die Löwin äh, schenkt dem weniger Beachtung. Äh, die konzentriert sich eher auf den Vorsteher und ähm, nickt dann äh, dem Chronisten zu und meint, nun, ich denke, es gebührt euch die guten Leute hier über den Stand im Süden in Kenntnis zu setzen. Selbstverständlich. Nun, ähm, wir kommen geradeweg aus Karlsberg, ähm, haben über die Tigeria übergesetzt und ähm, unglücklicherweise muss ich startieren, dass Karlsberg gefallen ist. Der Sinder King hat gewonnen und wir befinden uns auf dem Rückzug. Die Westerne. Bond und Planes sind vermutlich ebenso in der Hand des Feindes und wir sind über die lange Straße hierher gereist. Währenddessen konnten wir einige unschöne Phänomene wahrnehmen. Ein gruseliger Nebel, der von der Tigeria hin auf uns zugeweht ist und unkontrollierbare Stürme, die über uns gepeitscht sind. Wie es in Sunstriders Camp oder gar in West- oder East Lake aussieht, wissen wir nicht. Doch scheinen sich einige Flüchtlinge dorthin abgesetzt zu haben. Die gute Nachricht ist, wir sind am Leben und haben unsere Truppenstärke konstant halten können. Wir haben den Truppen des Sinderkings einige Schnippchen schlagen können. So haben wir beispielsweise Boje den Eisvogelritter, rekrutiert, der nun an unserer Seite kämpft. Ähm. Um. Die hatten natürlich ein wenig Zeit, sich auf schlechte Nachricht vorzubereiten right? und sehen vielleicht nicht ganz so, gar so entsetzt aus, wie wenn ihr es ihnen direkt um die Ohren gehauen hättet, äh, sehen aber immer noch angemessen entsetzt aus. Das sollte eigentlich der große Befreiungsschlag werden. Man, die von den anderen Heeren noch andere rausgeschafft? Nun vereinzelt, aber diese sind versprengt. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wer wo ist oder welche Teile der Legion vielleicht auf der anderen Seite der Tigeria. <lacht> Entschuldigung, ich habe mich verschluckt. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wer es wo hinausgeschafft hat oder welche Teile der Legion möglicherweise noch auf der anderen Seite der Tigeria festgesetzt sind, ob es andere Teile unseres Aufgebotes überhaupt geschafft haben oder die anderen Heere vollständig aufgerieben worden sind. Letztlich sind wir das, was übrig geblieben ist. Es ist von den einstmals tausend recht wenig. Das muss ich unerfreulicherweise hinzugeben. Das Buch der Toten hat sich in den letzten Wochen sehr gefüllt. Ihr habt, ja. nicht, zufällig, ihr habt nicht zufällig Lust der Legion beizutreten. Jetzt wäre die beste Möglichkeit. Er richtet sich auf, er hat sich bis gerade eben hat er auf seinem Schreibtisch gesessen, aus Ermangelung an einem Stuhl für ihn. Er stellt sich jetzt hin, richtet sich auf, atmet einmal tief ein und lässt dann die Schultern ein wenig fallen. Könnte schlechter sein, denke ich. Es waren schon Königreich mit weniger als 100 Legionären umgestoßen. In der Tat, der Aufstand der Neuen, eine Glanzstunde. Nun, wir können uns euch nicht anschließen, ich habe meine eigenen Verpflichtungen. Wir werden euch allerdings so viel Blackshot übergeben, wie wir noch können. Habt ihr, habt ihr einen Plan? haltet euch an den Grafen hier, er wird euch mit Material versorgen. Was den Plan angeht, wir werden die Operation in den Minen herunterfahren, werden unsere sieben Sachen packen und sehen, dass wir hier fortkommen. Hm. Auch die Unterruten werden und um die Bedeutung dieses Ortes wissen und ich habe nicht vor, hier zu sein und einen nicht haltbaren letzten Aufstand durchzuführen, wenn wir genauso gut unsere Leute rausholen können. In diesem Go. Kontext, in diesem Kontext würde ich gerne auf eine Nachricht hinweisen, die uns kürzlich erreicht hat. Bleiter, eine der Gefallenen, eine der Broken. Sie hat nicht vor, hierher zu ziehen. Ihr scheint es zu kalt im Norden zu sein und sie erwartet uns auf der anderen Seite des Gebirges, hat sie gesagt. Ihr solltet, wenn ihr evakuiert, dies auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und vorsichtig vorgehen. Und das hat sie uns auf jeden Fall gesagt oder geschrieben. wir können davon nicht, ausgehen, dass. Wir wissen nicht, ob wir das für bare Münze nehmen können. Aber es könnte euch ein wenig Zeit verschaffen, wenn es denn wahr ist. Aber ich denke, so wehrhaft es hier aussieht, diese Minen, aber das ist die richtige Entscheidung, ihr früher oder später abzuhauen. Nun, im Gegensatz zu war, dass sie auch sehr wehrhaft aussah. Und dann binnen Tagen gefallen ist. Man muss sagen, ihr trefft auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich möchte euch darin bestärken und hoffe, dass ihr wohlbehalten, nun, alle hier anwesenden Oriten und natürlich auch Batana und selbstverständlich alle vom Banner des Blutbaums evakuieren könnt. Panja habe ich hier nicht gesehen. Ist das richtig? Wir ja, haben einige, aber die meisten haben sich in ihren Wald zurückgezogen. Nachvollziehbar. Nun, Anja wird es als erstes treffen. Von den westlichen Königreichen. Nun, ich habe weder die Autorität noch die Mittel, um euch zu zwingen, aber wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr uns einigen Belangen aushelfen könntet, während wir die Evakuierung vorbereiten. Nun, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ihr ich habt angeboten, uns mit Blackshot zu versorgen. Nun, das ist einer der Gründe, weswegen wir hier sind. Und je mehr. Rohstoffe ihr retten und in die östlichen Königreiche schaffen könnt, desto besser für den Kriegsfortschritt. Wir könnten euch mehr anbieten, wenn der Alchemist nicht das bereits, der nicht das bereits mitgenommen hätte. Aber so müssen wir wohl mit dem arbeiten, was wir haben. Jedenfalls äh, verlieren wir keine Zeit. Hm? Er zieht zwei, zwei Rollen aus dem Regal hinter sich und bereitet auf dem Schreibtisch einige Karten aus. Ich habe zu wenige Leute, um die Situation unter normalen Umständen halbwegs abzusichern. Und er ist recht, um jetzt den aufkommenden Aufwand der Evakuierung mitzubewältigen. Ich hätte mehrere Dinge, die ihr für uns erledigen könntet. Natürlich meistenteils nicht umsonst, möchte ich angemerkt haben. Das erste ist folgendes und war für euch interessant. Er zeigt äh, relativ weit östlich auf die Karte. Hier ist ein kleines Dorf. Ich vergesse den Namen. Ein Semiatik-Clan lebt hier. Einer von den, von den Berg-Clans. Relativ einsiedlerische Leute. Dort wurde vor vielen hundert Jahren eine steinerne Brücke über eine Schlucht gebaut. Von irgendeinem Erwählten, wenn ich mich nicht täusche. Sie ist gut gangbar, das ganze Jahr über, auch bei Schnee, Wind und Wetter. Und auf viele Meilen der einzige Weg über diese Schlucht. Hier sollten sofort Truppen dorthin senden. Da sind sie gesichert sind, nicht dass unser Feind dies auch weiß und Sabotage verüben könnte. Ansonsten ist unsere Rückzugsroute nicht abgeschnitten, aber sehr viel umständlicher. Entweder das oder wir müssen die Wagen zurücklassen. Das zweite ist, er zeigt auf eine weitere kleine rote Markierung, diesmal mehr in der Nähe. Es gibt ein paar Tagesmärsche von hier, natürliche Höhlen. Auch ein Semiatik-Clan lebt dort, also etwas offener als die anderen. Wir haben eine große Menge an Alchemisten und Prospektoren dorthin geschickt, ebenso unsere besten Kundschafter. Denn angeblich vermutet man dort, weitere schwarze Erde vorkommen in diesen natürlichen Höhlen. Ich fürchte, wenn die Untoten euch auf den Fersen sind, dass sie abgeschnitten werden könnten. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr ein paar Leute abstellen könntet, um sie sicher nach Hause zu bringen. Es scheint, da etwas, scheint da etwas auf der Zunge zu liegen, aber er spart es sich. Das dritte ist, und das macht mir die meisten Sorgen, wir hatten schon seit unserer Ankunft hier mit Banditen in den Bergen zu kämpfen. Das sind einige Bergvölker und auch Deserteure aus dem letzten Krieg, die sich doch zum Teil einer, selbst an Königern zusammengerottet haben. Ich fürchte, die Nachricht über den sich verschlechternden Lage im Süden wird sie auch bald erreichen. Wir könnten versuchen, einen groß Angriff auf uns zu unternehmen. Und diesmal nicht nur. Eine Handvoll Vorräte hier oder da zu erbeuten, sondern so viel sie können, damit sie dann selbst ihren Rückzug antreten können. Zumindest ist das meine Einschätzung dieser Leute. Wenn ihr unsere Verteidigung verstärken könntet, also wie sie zurückschlagen können, wir wären euch sehr dankbar. Komm mal hm. mit denen nicht reden. Ich könnte es versuchen. Mein Vorgänger hat es versucht und sie haben seinen Kopf auf einem Spieß zurückgeschickt. Seitdem Was? habe ich es äh, unterlassen. Mhm, mhm. Nun, werden vielleicht mit ihnen reden, während ein paar Waffen auf sie gerichtet sind. Das wollte ich auch gerade sagen, Legatin. Ich glaube, ein Mus paar Musketen könnten sie dazu bewegen. Wenn ihr es auf euch nehmen wollt, tut euch keinen Zwang an. Jedenfalls, die sind die drei Sachen, die mir gerade am meisten auf den Schuh drücken und ich habe nur genug Truppen, um eine einzige davon sinnvoll anzugehen. Nun, das sind eine Menge Baustellen. Hm. Ich Und nicht viel die Legion nicht zu sehr auseinanderziehen. Wir werden sehen, was davon wir angehen. Ihr sagt, diese letzte Sache bereitet euch den größten Kummer? In der Tat. Ich wäre auch bereit, euch eine größere Menge an Wertgegenständen zu überlassen. Mhm. Vor allem natürlich Dinge, die wir sowieso nicht mitnehmen können. Ihr versteht? Er sagt es mit einem Augenzwinkern, zinkern. Aber nichtsdestotrotz. Ich bin mir sicher, ihr werdet. Unter den Bürgern einen gewissen Tauschmarkt dafür finden. Nun, ich denke, Ashra Khan wird auch einige Besorgungen in der Stadt machen wollen. Insofern wäre ja, das ist eine gute Sache. Na oh gut. Haltet euch an den Nerven hier. Er kennt die Händler und Handwerker am besten. Wir hatten allerdings schon lange keinen Nachschub mehr aus dem Osten. Vermutlich hängt das mit der allgemeinen Lage zusammen dann. Ich denke, wir werden schon was finden. Wir werden ins Geschäft kommen, da bin ich mir sicher. Gut. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich muss einige Befehle geben und ein paar Leute in Bewegung setzen, trefft mich doch morgen Abend zu einem Abendessen und wir besprechen unsere gemeinsamen Pläne. Hm? Gern. Ich denke, bis dahin werden wir eine Einschätzung haben. Danke, Ortak. Auch für den herzlichen Empfang. Und so gut es geht. Für euch doch immer. Und damit seid ihr entlassen, während er und der Archimist die Köpfe weiter zusammenstecken und äh, anfangen, irgendwelche Inventurlisten und, und Routenplanungen herauszuholen und durchzurechnen, etc., cetera, etc. Cetera. Was macht ja, halt der Ernte Archimist muss, oder, man... oder Ernte Marschall? Äh, Ernte Archimist, der Marschall quartiert gerade auch heute ein. Marschall. Also ja. deren Marschall, nicht euer. Ja, ja, nein, aber ich spreche unseren <lacht> Marschall ja, ich soll, ja. beim Heraus. Gehen an. Maschal, ähm, ich hätte eine Frage. Die Ravens sind doch momentan ohnehin nicht einsatzbereit. Ihnen fehlt jemand, nicht wahr? Das ist richtig. Für die Zeit, wo wir hier sind, ist es also unwahrscheinlich, dass wir sie ins Feld führen, korrekt? Auch das ist ebenfalls richtig. Nun, ich habe von internen Spannungen innerhalb der Ravens mitbekommen, dass... Äh, nun, Frank Coro, ihr erinnert euch an ihn, er stand auch zur Wahl der Legionsführung? Ihr meint als ähm, Führer der Ravens, nicht wahr? N nun, er hat gewisse Ambitionen. Ja, nein, er stand als Gegenkandidatin zu Adisha beim Orakel. Ah. Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Nun, vielleicht wäre es ein Zeichen des guten Willens und eine Wertschätzung seiner Fähigkeiten, wenn wir ihn kurzzeitig aus den Ravens ausgliedern und ihn für eine Sonderverwaltungsaufgabe hier abstellen. Er ist doch ein Taktiker und um, Stratege, nicht wahr? Und um, er könnte die guten Herren hier sicherlich bei Planung und Durchführung unterstützen mit seinem Organisationstalent und dabei zwinkert... Leon dem Marschall zu. Wenn ihr das für eine gute Idee haltet, nun werde ich sehen, ob man es fallen lassen kann. Er würde sich sicherlich geschmeichelt fühlen. Wir hätten einen Streitpunkt weniger in den Ravens. Und äh, vielleicht würde sich äh, in diesem Kontext äh, nun seine Sucht nach Wertschätzung etwas kühlen. Ihr versteht. Nun, wir können es sicherlich anbieten, wenn der Marschall ihn freistellt. Ob seine Hilfe erwünscht ist, wird man sehen. Nun ja, es kann nicht schaden, die Spannungen in den Ravens zu entspannen. Sehr schön. Ja, dann äh, ziehen wir uns mal in unser neues Quartier zurück und äh, tja, dann reden wir mal über die Missionen.